Hey, also, Sie! Geben Sie mein Rad zurück! Ja, bleiben Sie stehen! Geben Sie es sofort zurück! Sie müssen sich... Sie müssen sich irren. Ich meine, die Farbe ist echt... Mein Rad ist grün. Das begreife ich überhaupt nicht. Entschuldigung. Ja. Wissen Sie, ich komme eben da raus Nein. und merke, dass an meinem Fahrrad das Vorderrad fehlt. Und dann sehe ich Sie mit diesem Rad in der Hand durch die Gegend laufen. Ja, ja Ich glaube, hier gibt es zwei Geschädigte. Von meinem Rad fehlt auch der Rest. Meinen Sie, das hat einer gestohlen? Mhm. Ich wette, das war sogar derselbe Ding. Mein Bein war an geschlossen vorne und das Hinterteil hat er sich geklaut. Und von Ihnen das Vorderrad. Das ist ja, ja wirklich ein starkes Stimm. Ja, dann nichts für Unmut und nochmals Entschuldigung. Ja, Nee, gut, ja, holt mal. Nach Hause, bitte. Nach Hause? Dann zur Polizei. Mhm. Da habe ich nie Das machen wir so. Ja. Mhm. Das passt. Mhm. So muss ich das Rad nämlich nicht nach Hause tragen. Sie können ganz normal weiter raden. Ja? Und es gibt nur einen Lippenlaut. Ja, aber... Wenn wieder, haben. dann werden wir einfach, äh, ja, dann werden wir einfach die Räder wieder tauschen. Das, ähm, ja, ganz einfach? Ja, einfach. Danke. Oh, keine Und jetzt gehe ich zur Polizei, denn mir äh, fehlt ja jetzt ein ganzes Fahrrad. Ey. Also, tschüss. Dann. Ey, äh, wie, wo kann ich Sie denn erreichen? Äh, im Elchwinkel 3. Ach, sind Sie etwa der mit dem blauen Bauwagen? Ja, woher kennst Sie den? Den kennt doch jeder. Übrigens, ich heiße Rita. Oh, ich heiße Peter. schon seit vier Tagen ohne Fahrrad. Auch oh, für mich? Danke. Okay. Ah, lass mich raten, was da ist. Dankeschön. Was hast du denn damit vor? Dreimal darfst du ran. Doch nicht als Sicherungskette. Aber oh ja. Nur die ist so lang, die geht durch alle drei Räder. Zweimal um die Pedal, zweimal um den Lenker, um den Baum und wieder zurück. Der braucht der Fahrrad keine gerne Ewigkeit. Du aber auch. Peter, was machst du denn hier? Hallo oh, Rita, ist das nicht ideal? Ja. Du, bleib mal so, du passt genau in meinem Bild. Ja. ja, aber Peter... Den Kopf ein bisschen höher. Ja, ja. so, ja. ja. aber... Du, das dauert höchstens eine Stunde, oder ist Bild fertig. Eine Stunde? Aber Peter, ich muss dringend für meine Tante Caroline in Amerika ein Geschenk besorgen. Die wird nämlich nächste Woche 80 und du weißt, wie lange die Post immer unterwegs ist. 80 Jahre? Was willst du dir denn schenken? Ich will ihr ein Bild von mir schicken. Die hat mich so lange nicht gesehen und weiß schon gar nicht mehr, wie ich aussehe. Kein Problem, Rita. Da kann ich dir helfen. Äh, Moment. Ach, Peter, das ist wirklich lieb von dir, dass du mir helfen willst. Das Bild ist wirklich sehr schön, aber ich möchte dir doch lieber ein Foto von mir schicken. Das ist noch etwas genauer. Ah, Rita, eine alte Freundin von mir. Na, was führt dich zu mir? Ach, das ist ein so wunderschöner Morgen und da wollte ich ein bisschen malen. Malen? <lacht> das an den Kur, Weißt denn du, dass ich? Sind... Na, ist egal. Zu zweit macht es auch viel mehr Spaß. Also, Peter, ich verstehe dich nicht ganz, aber so ein Bild, das kann man eigentlich nur alleine malen. Wieso Bild? Ähm, der Bauwagen muss gestrichen Nein, werden. ich will ein Bild ich, malen mit meinen Aquarellfarben. Ach, du hast hier so. so wunderschöne Sonnenblumen in deinem Garten. Ja, ja und die will ich malen. Ach, ein Bild. Ich dachte, du musst mir helfen im Bauwagen. Da hast du mich nötig. Anstreichen. tut mir leid, Peter. Aber vielleicht helfe ich dir später, wenn ich fertig bin, ne? Na gut, okay. Hm. Setz dich mal da drüben. Hm. Ja, hier und ach, mein Bauwagen. So schön blau. Ach, hm. weißt du was? Ich schenke es dir. Oh ja? Ich habe oh. sogar noch einen Rahmen, den hole ich, dann kannst du es aufhängen. Ah, prima. Bis später. Danke. Lass dir Zeit, ich muss noch einen Bauwagen streichen. Ja, Bauwagen streichen. Ja, das ist so ein schönes Blau, ne? So leuchten und eben, ne? Blau. Ich glaube, ich streiche ihn wieder Blau. Ja.